Fahrwerkstechnik in einem komplexen und sehr komplizierten Ausmaß einfach an einen Laien oder einen Hobbyfahrer zu vermitteln in einer Art Seminar, wird auf jeden Fall den Motorrad-Motorsport revolutionieren. Klar, wenn die Federn komplett falsch sind, dann kann er an der Dämpfung rumdrehen, was er will. Das ist für mich interessant, also für mich besonders, welche. Einstellung, welche Eigenschaft des Fahrwerks hat, welchen Einfluss auf das Fahrverhalten, das ist schon interessant, ja. Follower, klack, klack. Wechseln Sie die Vorderräder. Also das Thema Fahrwerk ist komplex. Es geht mit einer gewissen Priorität los und es endet mit einer gewissen Priorität. Und in diesen Prioritäten gibt es verschiedene Unterkategorien. Wir versuchen natürlich, das so einfach wie möglich in einen Tageskurs reinzubringen. Aber es ist im Endeffekt ein roter Leitfaden, der sich von Anfang bis Ende durchzieht. Das Problem ist, wenn ich in den ersten eineinhalb Stunden des Seminars nicht mindestens 80 verstanden habe von dem, was mir versucht wird zu vermitteln, dann tue ich mich schwer, am Ende des Tages die nächsten Aufgaben zu lösen. Das heißt, es, es ist eigentlich modular aufgebaut, aber es baut alles aufeinander auf. Und somit fängt man mit den, mit den wichtigsten Bauteilen an, und das ist zum Beispiel die Feder. Die Feder ist eine komplett eigene Kategorie, die total außer Acht gelassen wird, teilweise. Viele Leute reden immer von der Dämpfung und Zug und Druckstufe, das sind die Lieblingsbegriffe. Das ist wichtig, das gehört dazu, das ist ein großer Part des Seminars. Allerdings muss man erst einmal gewisse Grundgeometrien des Motorrads verstehen. Was braucht der Reifen, damit er den gewünschten Grip generiert, den wir alle so sehnlich haben wollen? Und dann kann man irgendwann einmal zur Dämpfung gehen. Aber grundlegend baut man das Ganze sehr modular auf und je nach Priorität. Wie unterschiedlich wird zu sagen, so bei den aktuellen Modellen, ist das zwischen den Herstellern? Sind die da alle, also wenn man jetzt so ein Standard Die, die Serie 1000, die jetzt kaufen wollte, sollte eigentlich so ein Ding aus dem Karton sein, sag ich mal. Also ich weiß, aber wo man gleich richtig Und da tue ich mir aktuell, weil ich finde, alle sind natürlich schnell, egal ob jetzt BMW, Ducati, Honda, Yamaha, Aprilia und jetzt ich, ich, ich bin der Meinung, dass alle Serienfahrwerke scheiße sind. Ja? Ja. von der RSV4. Das Fahrwerk an und für sich, von der Technik ist nicht scheiße. die finden nur die Settings immer ungünstig gewählt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es aus meiner, aus meiner Erkenntnis, aus meiner Erfahrung im Motorsport. Mit dem, was ich unseren zahlreichen Kunden mittlerweile schon verabreicht habe, verstehe ich nicht, warum die Hersteller das einstellen, was sie einstellen. Es gibt für mich keine plausiblen Gründe. Und da gibt es teilweise auch keinen Grund, oh, der fährt auf der Straße. Ja, warum soll es auf der Straße mit mehr Dämpfung fahren wie auf der Rennstrecke? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Nicht. Ich bin der Meinung, dass sich die, die komplette Welt insofern verändert, dass jeder versucht irgendwas zu verbessern oder sich mit seinen eigenen Themen zu beschäftigen. Jeder äh, sollte in der Lage sein, dazu sein Hobby so perfekt als nur möglich zu machen. Und deswegen möchte ich eigentlich diesen, diesen Hobby Motorrad Motorsport äh, so renommieren, dass jeder in der Lage ist, sich sein Fahrwerk selbst abzustimmen. Und dabei rede ich nicht nur vom Fahrwerk speziell, sondern eigentlich das Motorrad zu verstehen. Das ist mal der Haupthintergrund. Da bin ich der Meinung, dass jeder Hobby-Rennstreckenfahrer verstehen soll, wie sein Fahrwerk funktioniert und eigentlich auch der Straßenfahrer. Nichtsdestotrotz bin ich aber der Meinung, dass der, der Hobbyfahrer mit seinem Motorrad durchaus sich einmal eine Basis bei einem Profi holen soll, ne? egal ob es der Gabelservice ist oder, oder mal eine Die soll er sich durchaus da holen. Aber ich bin der Meinung, mit dem Kunden zusammenarbeiten aus meiner Person heraus, als Fahrwerkstuner, mit dem Kunden zusammenarbeiten, macht, es, macht das Projekt eigentlich besser. Und das ist eigentlich das Ziel, dass der, der Fahrer Maximum aus dem, was er hat, rausholt. Und das funktioniert aber nur, wenn er auch selbst weiß, wie was funktioniert. Zumindest einen großen Ansatz davon. So, Profi, deine Meinung zu. Die Druckstufe dann zu weit zu oder die Feder zu haben? Machen Also ich springt auf jeden Fall richtig raus. Mhm. Richtig toll. Mhm. Und, und geht auch wieder zurück, damit sie kackt. halt recht schwer nach unten. Also Was bedeutet das, wenn sie so schnell rausgehen? Druckstufe ja. zu weit auf. Ja, jetzt machen wir mal ganz geschlossen und schauen, wir, ob da überhaupt Veränderungen passiert. sind. Was war für dich das Entscheidendste? Das würde mich einfach interessieren. Der praxisbezogene Part sozusagen. Also erstmal die, die lockere Atmosphäre, dann okay. quasi das praxisbezogene Know-how. Ja, die ganzen einzelnen aufgeschlüsselten Komponenten. Ähm, genau, kennenzulernen. Ja, genau. Die, ähm, ganze Funktionsweisen jeder einzelnen Baugruppe. in Dämpfer und. Und, und, und bist du jetzt schon in der Lage, dass bei deinem eigenen Motorrad hergehst und irgendwas verbesserst, wenn du es fährst? Denkst du? Traust du das zu? Auf jeden Fall. Ja, ja. Zumindest ich. zu erkennen, ob ich was verändern muss, was ich eventuell verändern muss. Ja. Oder ob äh, es an was anderem liegt, an mir oder Reifen etc. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass für die meisten Rennstreckenfahrer das am interessantesten ist. Allerdings haben wir jetzt auch bei den ersten Seminaren schon auch Straßenfahrer dabei gehabt, die durchaus Interesse zeigen der, der Sache gegenüber, der Technik gegenüber, weil ich sage mal, das ist sein Motorrad, das ist sein Heiligtum. Ähm, er will das Maximum rausholen. Und ähm, auch der flotte oder ambitionierte Landstraßenfahrer hat eigentlich die Berechtigung, das zu wissen. Von dem her ist es eigentlich ähm, Spielt es eigentlich relativ wenig Rolle, ob Straßen- oder, oder Rennstreckenfahrer. Ich denke jedoch, dass der Rennstreckenfahrer die meisten fahrdynamischen Probleme haben wird, die der Landstraßenfahrer nicht so schnell hat, weil er natürlich nicht so an die, äh, an die Limits der jeweiligen Bauteile herankommt. Alles, was langsamer ist, so ist viel zu, wenig, viel zu viel Zugstufe. Alle negativen Eigenschaften, der viel zu viel Zugstufe, was wir heute besprochen haben, mit sich. Aber das Motorrad das ist nicht schlecht. Die Yamaha tun sie von Hause aus leicht. Aber jetzt haben wir da ein bisschen eine Abschützung. Ne? Mhm. So, ich messe jetzt die Negativfeder weg. Das ja, ist doch auch nicht. Wenn jemand an der, an der Heckfuß die hinten ein bisschen okay. Okay. Ja, genau. So, jetzt sind wir bei 60,1, 59,1, 60,1. Also, das ist nur ein Zentimeter. Das ist das, was ich sofort merkt habe, wie ich sie hochkomme. Ein ja. bisschen wenig. Ne? Also es fehlen uns so ein halber Zentimeter. Wie wichtig die Federauswahl ist für, für mein Motorrad, also wie ich das abstimmen kann und das sozusagen Zugdruckstufe, wie das funktioniert, was man alles einstellen kann, was wie, welchen Einfluss hat und vor allem, wenn ich Probleme habe, an welchen Schrauben ich drehen muss, ohne das Problem zu verschlechtern oder verschlimmern. Das hat mir heute der heutige Tag eigentlich ganz gut gezeigt. Die Leute, die zu so einem Seminar kommen, erwartet eigentlich eine Aufschlüsselung von einem sehr sehr komplexen Thema in einzelne einfache Bausteine und der dann einfache Komponenten des Fahrwerks auch leicht versteht. Das ist eigentlich das, was den erwartet und ähm, die meisten Reaktionen, die ich jetzt schon gehabt habe, waren eigentlich immer: Oh, ah. Oh, doch so einfach. Okay, alles klar. Hm. Und dann merkt man dann schon, es ist eigentlich, es ist, wird ein großer Hype darüber gemacht über das Fahrwerk. Aber wenn man dann mal ein bisschen Einblick hat und weiß, wie das eine oder andere funktioniert und ein paar Grundkenntnisse hat, dann ist es nicht mehr so kompliziert. Und das ist eigentlich das Coole daran, dass man was was augenscheinlich komplex erscheint und in manchen Situationen auch komplex ist, aber dann doch relativ einfach rüberbringen kann. Wir sind natürlich jetzt mitten in der Saison was die ähm, Planung der Termine extrem schwierig gestaltet. Also es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, wir haben hier und hier und hier und hier. Wir haben jetzt schon ein Fahrwerkseminar absolviert. Das nächste ist jetzt am Kommen. Das ist auch schon wieder ausgebucht gewesen. Und ähm, wir haben jetzt uns noch äh, ein bis zwei Termine ähm, herausgesucht, die wir quasi ähm, machen können, die dabei in der Lage sind an diesen Wochenendtagen. Wir wollen das hauptsächlich am Wochenende machen, weil es, denke ich, da für die meisten Menschen interessant ist. Und da haben wir jetzt ein bis zwei Termine noch mal rausgesucht und haben die euch unten in der Beschreibung verlinkt.